Herzlich Willkommen zu den Modulen Energie und Green Production. Mein Name ist Thomas Kinberger, Ich habe die Freude, Sie dort durchzuführen. Bevor wir wirklich in Medias res gehen, geht es mir darum, mit Ihnen gemeinsam Ziele und Strategien in Richtung Klimaneutralität in der Industrie einzuordnen. Warum machen wir das Ganze überhaupt? Es geht im Wesentlichen um drei große Handlungsfelder, um drei große Ziele, die wir haben. Es geht darum, den Wirtschaftsstandort in Österreich zu sichern. Es geht darum, Technologieexporteure fit machen, fit zu machen für die Zukunft. Und es geht darum, um wirklich zu zeigen, dass die Industrie das auch schafft, Klimaneutralität zu erreichen. Aber das haben wir im Wesentlichen eh schon im Einführungsmodul besprochen. Heute wollen wir uns ein bisschen äh, wirklich mit den technischen Hardfacts ähm, befassen. Und da geht es mir darum, Ihnen zunächst äh, vier große Technologie Familien vorzustellen, anhand derer die Klimaneutralität in der Industrie auch wirklich gelingen wird. So, was sind das für Technologiefamilien? Da geht es um Elektrifizierung und Energieeffizienz, da geht es um grüne Gase und deren Bereitstellung, es geht um Carbon Capture und es geht um die Kreislaufwirtschaft. Wichtig dabei ist es wirklich festzustellen, dass es da keine Silberbullets gibt, also keine One-Fits-All-Lösung, äh, sondern immer ein jeweiliges Einsetzen äh, dieser vier Technologiefamilien äh, in den ähm, ja, Sektoren, wo sie halt eben hineinpassen. Was auch wichtig ist, äh, noch anzumerken, dass diese vier Technologiefamilien sowohl auf der Schiene äh, der systemischen Lösungen als auch auf der Schiene neuer Prozesse und Technologien wirken müssen. Und wie das funktioniert, wollen wir uns im, im Rahmen dieses Moduls Immer anschauen. Kommen wir kurz noch ähm, zum Potenzial äh, dieser vier Technologiefamilien. Äh, Sie sehen auf der Grafik den Status Quo, das ist der österreichische äh, CO2-Ausstoß aus der Industrie und Sie sehen eben, äh, dass diese äh, vier dass diese vier Technologiefamilien unterschiedliche Potenziale haben. Ganz, ganz wesentlich ist das Thema äh, erneuerbare Gase. Dazu gehört äh, CH4, also Methan, synthetisches Methan, oder Methan, das aus äh, Biogas hergestellt wird, aber auch der Wasserstoff. Äh, die, anderen, die anderen Technologiefamilien, haben Familien, die haben etwas kleinere äh, Potenziale, aber man muss da ganz, ganz klar mitnehmen, das Potenzial zur CO2-Minderung ist das eine und der Energiebedarf bzw. die Energiebedarfsreduktion durch die Technologien ist das andere. Ähm, ja, wollen wir beginnen, ähm, uns eine der Technologiefamilien im Detail immer anschauen, äh, nämlich äh, das Thema Energieeffizienz äh, und Elektrifizierung. Ich habe Ihnen da sozusagen zwei äh, Möglichkeiten mitgenommen, die den... Energiebedarf der Industrie durch Energieeffizienzmaßnahmen zu reduzieren, nämlich die Kraft-Wärme-Kopplung oder KBK und die Abwärmenutzung. So, äh, kommen wir kurz zur Kraft-Wärme-Kopplung. Was ist das eigentlich? Die Kraft-Wärme-Kopplung ähm, ist das kombinierte Erzeugen von Strom und Wärme durch die Verbrennung von einem Brennstoff mit der Feuerungswärmeleistung wärme äh, leistung im Punkt Brennstoff mal dem Heizwert. So, wenn man das getrennt macht, dann erzeugt man aus dem, aus dem Brennstoff einmal Wärme und einmal Strom. Äh, viel schlauer ist es natürlich, das kombiniert zu machen, nämlich äh, Strom und Wärme gleichzeitig zu erzeugen und damit eben den Brennstoffausnutzungsgrad zu erhöhen. Wenn man sich das sozusagen systemisch anschaut, dann erkennt man, dass man durch dieses kombinierte äh, Erzeugen von Strom und Wärme immer weniger Energie benötigt, äh, als wie wenn man das eben getrennt macht. Die Kraft-Wärme-Kopplung äh, tatsächlich äh, ist Stand der Technik in den meisten Fällen. Äh, da ist es eben so, dass wenn immer in Industrieunternehmen ähm, ein ja, brennbarer Industrieabfall anfällt, wird der über das Prinzip der kraft wärme genutzt. Also das ist, ist tatsächlich schon ganz oft eingesetzt, zum Beispiel in der Papierindustrie, zum Beispiel aber auch in der Lebensmittelindustrie. Was vielleicht noch nicht so weit äh, verbreitet ist, ist die Nutzung von industriellen Abwärmen. Man muss sich vorstellen, äh, die Industrie, ja, die setzt ja in Österreich circa ein Drittel des Primärenergieeinsatzes ein äh, und erzeugt sozusagen mit der eingesetzten Energie Produkte und dabei entstehen natürlich Abwärmen und diese Abwärmen, äh, die verpuffen in den meisten Fällen ungenützt und gehen einfach in die Umgebung und Jetzt muss man sich mal überlegen, ob man da nicht Verbesserungsmaßnahmen eben setzen kann. Beispielsweise kann man diese Abwärmen sich einmal anschauen und sie nach der Temperatur clustern, indem sie anfallen. Und das haben wir gerade unlängst gemacht in einem Projekt. Wir haben uns nämlich tatsächlich das angeschaut und wir haben gesehen, dass ca. 25% der eingesetzten Energie in der Industrie über Abwärmen wieder verfügbar gemacht werden kann. Und wenn man sich das dann anschaut, dann erkennt man, dass das einen großen Teil der Endenergie, die für das Heizen im Gebäudesektor benötigt wird, ja eben substituieren kann. Aus meiner Sicht eine ziemlich eine coole Sache. Gibt es natürlich Herausforderungen. Eine Herausforderung ist immer sozusagen die Distanz zwischen der Wärmequelle, also dem Industriebetrieb und der Wärmesenke. Das ist eben das Gebäude zu überbrücken. Da braucht es schlaue Wärmenetze, aber es gibt auch andere äh, Herausforderungen. Nämlich es geht auch darum, ordentliche Finanzierungsmöglichkeiten zu finden, weil Sie müssen sich ja vorstellen, ein Industrieunternehmen ist ja nicht in erster Linie daran interessiert, seine Abwärme äh, zu verkaufen, sondern das will ja Produkte verkaufen. Und auch der Wärmenetzbetreiber, der Abnehmer, der Wärme, der möchte es nicht unbedingt von der Industrie abnehmen, weil da hat er ja Angst, dass er irgendwie zu sehr an äh, deren wirtschaftlicher Lage eben dran dranhängt. Ähm, das kann man aber schaffen äh, und in Österreich ist es tatsächlich so, dass es schon eine Reihe schöner Umsetzungsprojekte gibt. Äh, was Sie da sehen, ist beispielsweise eine Abwärmenutzung von einer Papierfabrik in der Steiermark, äh, die eben wunderbar ähm, dazu verwendet wird, ähm, um eben ein städtisches Wärmenetz zu versorgen. Ähm, bei Wärmeversorgungen geht es immer um die Spitzenleistung, das muss man sich anschauen. Sie wissen das natürlich, es ist nur einige wenige Tage im Jahr so richtig kalt und auf diese Leistung äh, muss eben das ganze System ausgelegt werden. Und in dem Fall hat man das diese Spitzenleistungsabdeckung sehr, sehr gut hingebracht über eine Kombination mit Biomasse. Ähm, ja, Kommen wir zum zweiten äh, Handlungsfeld, kommen wir zu den erneuerbaren Gasen, zu den CO2-neutralen Gasen. Ich habe es einleitend gesagt, ähm, das Thema äh, der, der äh, ja, CO2-neutralen Gase, Gase ist wesentlich. Wir haben äh, aus Studien gesehen, dass einfach äh, sich die Klimaneutralität in der Industrie einfach ohne den Einsatz von Gasen ähm, nicht realisieren lässt. Wichtig in dem Zusammenhang ist insbesondere der Wasserstoff. Äh, wir werden eine, ein eigenes Modul zum Thema Wasserstoff äh, eben auch haben, wo, wo man das die Wasserstofferzeugung und den Einsatz auch noch viel mehr im Detail diskutieren werden. Hier geht es mal, um mal um den systemischen Zugang. Ähm, Wasserstoff in Österreich kann erzeugt werden äh, in dem Moment, wenn wir einfach äh, genügend erneuerbare Stromproduktion haben, dann sehen wir nämlich, äh, dass wir in den Sommermonaten so einen gewissen Überschuss äh, an Strom haben, Überschuss, das Wort ist eigentlich nicht richtig. Es geht eigentlich um Überdeckungen. Und diese Überdeckungen, die kann man verwenden, um eben Wasserstoff zu erzeugen. Jetzt muss man sich natürlich aus systemischer Sicht äh, die Frage stellen, warum man den Weg äh, über den Wasserstoff gehen mag. Und da gibt es im Wesentlichen mehrere Antworten. Eine davon ist ist die, dass sich Wasserstoff äh, sehr gut speichern lässt. Ähm, Wasserstoff ist im Vergleich äh, zur Elektrizität ähm, vielleicht speicherbar. speicherbar. Äh, Sie sehen da auf der Grafik einen Vergleich der österreichischen Speicherkapazitäten. Heute natürlich für Erdgas, zukünftig dann aber für Wasserstoff im Vergleich zu den Pumpspeichern. Und da sieht man tatsächlich ähm, einen gewaltigen Unterschied. Auch im Vergleich, ähm, mit, also wenn man Wasserstoff transportieren will, da hat man das Gleiche. Eine, eine Pipeline äh, kann auch ca. 20 mal äh, mehr Leistung produzieren, wie eine Hochspannungsleitung, ähm, wenn man so will, der gleichen Netzebene. Also eine äh, 380.000 Volt Leitung äh, kann nur ein Zwanzigstel circa der Energie transportieren, wie das eben über große Pipeline eben geht. Und das ist natürlich ein Vorteil. Äh, über Strom kann man das alleine nicht lösen. Äh, und eben Wasserstoff macht da durchaus ähm, einen Sinn. Ähm, ja, hier auf dem Bild sehen Sie äh, das österreichische Erdgassystem äh, ist natürlich stark in der, in der Diskussion im Moment durch den Krieg in der Ukraine. Ja, und zukünftig kann diese gebaute Infrastruktur sicher zu Teilen weiterverwendet werden, um eben erneuerbare Gase, insbesondere Wasserstoff, zu transportieren. Ja, äh, Wasserstoff, schön und gut, aber woher kommt er? Äh, und woher, wo soll er bitte verwendet werden? Ähm, Wasserstoff sehen wir ganz klar in der Anwendung eben in der Industrie, in den industriellen Hochtemperaturprozessen, ähm, dort, wo man ja mit anderen Energieträgern schwer substituieren kann. Für Niedertemperaturprozesse gibt es andere Lösungen, kommen wir noch dazu. Ähm, bei den Hochtemperaturprozessen da spielt Wasserstoff seine Stärke aus und dort, wo man auch äh, Wasserstoff als chemisches Reaktionsmittel benötigt. Sie sehen da Zahlen für einen zukünftigen Wasserstoffbedarf in der Industrie das sind Szenarien, die wir, die wir da uns da angeschaut haben in einer relativ aktuellen Studie. Und Sie sehen, da ist durchaus ein ordentlicher Wasserstoffbedarf zu erwarten. Ja, woher kommt dieser, dieser Wasserstoff? Nur aus einem kleinen Teil, aus inländischen Potenzialen, die äh, österreichische Flächennutzung gibt nicht genügend erneuerbares Potenzial her, um uns vollständig mit Wasserstoff zu versorgen. Wir müssen Importrouten entwickeln. Wir müssen uns Gedanken machen, äh, wie wir den Wasserstoff äh, zukünftig eben aufbringen. Und da müssen wir uns natürlich nicht nur fragen, ob wir Wasserstoff äh, importieren, sondern wir müssen uns auch die Frage stellen, ob wir nicht in unserem äh, Industriesystem äh, da auch Umstellungen äh, haben wollen, dass wir beispielsweise nicht Wasserstoff einsetzen, sondern Wasserstoffderivate. Was das ist, da kommen wir dann in weiterer Folge noch genauer dazu zu sprechen. Wichtig ist mir in dem Zusammenhang zu sagen, je weniger wir uh, ja, umstellen in unserem System, vom heutigen stark fossilgetriebenen System, uh, hin zu einem zukünftig viel verschränkteren, viel integrierteren, viel effizienteren, desto mehr müssen wir importieren an zukünftigen Erneuerbaren, an Wasserstoff und desto schwer, schwieriger wird die Energiewende zu schaffen sein. So, das war eine kurze Übersicht über die zwei ersten Technologiefamilien, die wir benötigen werden in Richtung Klimaneutralität in der Industrie. Wir haben uns angeschaut, Energieeffizienz und Elektrifizierung. Wir haben uns angeschaut, die erneuerbaren Gase. Im nächsten Video geht es um Carbon Capture und um die Kreislaufwirtschaft. Bis später.